Geschichte wiederholt sich, die Tiere sind am Bündern Putin reizt sich seine Hand im Blut und sein mit Und kadiert auf dieses Wesen, Mann, ich schlage dir den Kopf ab Don, was, don, don, don, don, du bist geschlachtet hier im Bombas z fahne wie in Wien, zur Nazi-Zeit Propaganda, Festnahmen, Text Polizeigewalt Russian-Standard, kreml -Satte. Das war von Giuseppe, mit Panzern und Pistole. Sie brüllern, Morden. Die Kinder Horde sind die zweite Armee, nur in hinterer Folge. Putin hat weder Seele noch Herz. Die Krim war nicht genug, gibt noch mal Menschenleben her. 40.000 Russen wie die Opfer zum Tod, davon Minimum 3.000 durch das Soft-Bataillon. 24 Stellen Schulen Propaganda Kinder, die marschieren wie die Hitlerjugend. Weg wird der Russe und er ist der Ukrainer, Putin ist der Problem. Putin ist der Popuspieler, die, die und Putin, die Putin, die Putin, die nach und Putin und mit NATO, und die die nach und Putin, Putin, Putin, die Putin, die Putin, die Putin, die Putin, die Putin, Witz wie Kofu macht, aber die da durch die Gegend rennt In meinen Augen bist du jemalisch und ich mein Präsident Tausende Menschen sterben, Trauende bleiben scherben sehen, finden keine Ruhe, sie rauschen jetzt in die Ferne Auf der einen Seite weinen kleine Kinder in Bunkern Auf der anderen Seite leiden alle Leute in Russland Unser Volk macht der Zunichtung, das Volk wird geschändet Ein schlechtes Wort über ihn ist ein sicheres Ende Gefängnis Todschirm Folter, Propaganda auf Häusern Was zu sagen ist verboten, sie eröffnen das Feuer Diese Zeilen sind für uns, für weil und Jaschin für das Volk der Ukraine wollen Frieden wie Gandhi Ein Krieg hat keine Gewinner, der Horizont ist so Finster, das ist der Horror Cadriller, der tötet Menschen wie Killer. Wir kommen mit Waffen und Panzern, wir kommen mit Friedensflagge, tausend Tonnen Bomben, die vom Himmel einfach niederprasseln. Weg wird der Russe und er ist der Ukrainer, Putin ist der Problem, Putin ist der Bombenspieler, Die die nach Putin Die die nach und Putin ja an euch mit NATO-Muni die die nach und Putin, recht mit der Russe, und er ist der Ukrainer, Problem. Putin ist der Pop, die, die, die Putin, idi, die, die, die Putin, Jan, Ich mit die, die, die Putin.